Tipp 1 für bessere Zusammenarbeit. Wer von Ihnen nutzt ein Social Intranet? Das ist nicht so viel. Social Intranet, ganz kurze Erklärung, kann ich Tage darüber reden. Ähm, also praktisch ein, ein Internet nur in der Firma. Da kann man Informationen einstellen, da können andere Leute Informationen finden, da kann man äh, im Zweifelsfall auch mal ein Like hinterlassen. Also so ein gefällt mir. Viele Leute sagen, so ist ja albern, ist ja so Facebook, ist ja so komisch, so ein gefällt mir. Stellen Sie sich vor, irgendeiner der Mitarbeiter, völlig unabhängig von der Hierarchie, geht mal hin, schreibt auf eine Seite, Leute, ich habe mir mal Gedanken drum gemacht, was wir bis 2025 machen müssten, um 20% Umsatzwachstum zu kriegen. Hier sind mal fünf Punkte. Und stellen Sie sich mal vor, da kommt der Geschäftsführer vorbei, liest das durch und drückt darunter, gefällt mir. Das hat doch einen riesen Effekt, allein auf die Motivation der Mitarbeiter, die manchmal so flöten ist und alle nicht so genau wissen, wie das so ist mit den Mitarbeitern, wie man die motiviert kriegt. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass der Geschäftsführer sagt, Punkt 4 finde ich doof, lösche ich raus, kann man alles natürlich nachvollziehen, wer etwas gelöscht etc. und ändere den ab oder führe ein Wort hinzu. Super mächtiges Tool. Und das Ganze hat ziemlich viel mit Zusammenarbeit zu tun. Ich rede da nicht nur lose drüber, ich hatte die Ehre, so ein System einzuführen, ich rede nicht über meine Kunden, aber bei dem Kunden darf ich, das war die der Touristik. Ich habe äh, das System eingeführt für äh, über 10.000 Mitarbeiter, 130 verschiedene Gesellschaften weltweit. Und ich habe gesehen, wie Zusammenarbeit plötzlich funktioniert, ortsunabhängig, hierarchieunabhängig, wie Kommunikation entsteht. Sensationell, äh, können wir Tage drüber reden oder gerne mehr. Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast?